Willkommen zu der ersten Folge auf meinem SMP. Ich habe vor circa einer Woche mein eigenes SMP gestartet, das Amplified SMP. Ein SMP in einer Amplified-Welt. Das Ganze habe ich in einem Stream gestartet, wovon ihr jetzt die Highlights sehen werdet. Der große Moment kommt... Das beides ist an. Und jetzt werde ich die Whitelist ausschalten. Ab jetzt können Leute joinen. Da ist schon der Erste oder da ist schon der Zweite. Ihr werdet die ganze Zeit erstmal hierher tippet. So, jetzt könnt ihr frei rumlaufen. Und jetzt ist erstmal dann eure erste Aufgabe, hier, hier runterzukommen. Ja, genau. Ihr könnt ins Wasser springen oder ihr seid cool. Baut hier die Blöcke ab und baut euch zum Rand. Philipp, der macht das Richtige. Philipp, Phil ist der Coole. Hier, deine dein Belohnung fürs Coolsein. Kurze Frage ist... Ist hier irgendwo ein Stronghold oder sowas? Nein. Wir haben extra das überprüft. Okay, generell endet es aus. Elytra kann man sich craften. Es gibt, bei the auch das Plugin. Hier, Holzfäller. Ihr müsst mit einer Axt, wenn ihr sneak, funktioniert es nicht. Funktioniert nur, wenn ihr nicht sneakt. Dann könnt ihr einfach mit einer Achse den ganzen Baum abbauen. So ein Riesenprojekt. Ja, True, das ist schon ein ziemlich großes Projekt hier gerade. Es sind echt viele online. Und ab geht's. Caven. Ich sollte eigentlich auf jeden Fall auf eine Cave stoßen. Es gibt hier so verdammt viele Caves. Ich habe ein Minechef gefunden. Oh, mein erster Dias. Zwei Dias. Drei Dias. Vier Dias. Fünf Dias. Sechs Dias. Okay, nice. Können ja, wir wohl ich Dia so machen? Gehen. Denn man braucht irgendwie 27 oder so für Full Dia, oder? 24. Da aber so viele Leute auf dem Server waren und das Ganze noch in einer Amplified war, hatte der Server es nicht lange ausgehalten. Oh, ah, <lacht> Server close. Die Mobb geht Wait. Right. Nein, der Server ist abgeschmiert. Ich glaube, der spinnt gleich nochmal ab wir haben jetzt 4 GB RAM, wir haben jetzt mehr RAM. Okay, wir haben noch viel mehr Leute. Ich hab... Er ist wieder... Er ist jetzt nicht wieder abgeschmiert, oder? Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. Em, Okay, ja, er ist da. Oh, no. Kann es sein, dass das so wieder okay, da ist? Sind die Nö, ich kann noch yeah. Mobs schlagen. Okay, jetzt fangst du an zu bargen bei mir. Ja, bei mir auch. Okay. Okay, es sieht so aus, als würde ich Server abspielen. Ich kann nicht mehr craften. Okay, okay, okay. Gut, Leute, ich, ich werde die Slots jetzt runterstellen auf 10. Kommt, kommt euch diese Szene, die hier gerade sich bei mir abspielt, bekannt vor? Ja, genau. Das war eben, bevor der Server abgestimmt ist. Gut, hier werde ich einfach eine öffentliche Kuhfarm errichten, weil wir einfach ein Problem mit zu wenigen Mobs hier haben. Leute, tu, tu, tut mir ein Gefallen, wenn ihr hier irgendwie... Kühe fahren wollt, dann bietet die am besten auch neu danach. Dann bin ich Sugarcane-Farm gegangen für einen guten Enchanter. Oh, wait, ich habe zwei Sugarcane gefunden, das ist geil. Dann kann ich hier jetzt mal die ganzen Sugarcane sind blazen. Sollten wirklich mal wachsen. Hier baut jemand ein Haus, das sieht doch schön aus. Inkling Base, Inkling Base, Inkling Base, Inkling Base. Sieht schön aus hier, Inkling. Hat auch schon Enchanter. Ja. Aber Ray, ich sehe, glaube ich, so ganz. Ich habe, glaube ich, gerade die, die Base gesehen von dir. Kann das sein? Die kann man. Wait, ich sehe, glaube ich, das Portal vom Spawn aus. Kann das sein? Echt? Oh, eins. Ja, ja, da, da hinten, ist, da hinten ist, ist die Base, wo ich und er bauen. Ich denke nach, ich versuche jetzt hier runter zu gehen. Und dann da drüben mit dem Wasserfall nach oben, um da hinten an die Bäume zu kommen, Holz zu formen und sowas. Ähm, ich finde das lustig, wenn Leute versuchen, meinen Namen zu Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe den Wasseraufzug zu kurz gemacht und bin deswegen da durchgefallen. Ich muss jetzt hier runterspringen und dann da hochlaufen. Das wird richtig entspannt. One Eternity Later. Allemal alt F4, da kommt ein Girl. Oh ja. Da kommt ein Anime Girl. Die goes like, Konichua. Dann kommt der Non-Craft-Chan. Mich hier drauf? Nein. Nicht rüber bauen. So denn. So. Ich habe hier jetzt gleich ein bisschen, bisschen Zeppelins gefarmt. Ich habe zwölf Zeppelins. Ich komme zu dir. So, ich habe jetzt ein Wäldchen bei dir. Wait, du baust Schneemänner? Oh, das ist cool. Los Armee, ausschwärmen. Ja. Nein, die dummen Schneemänner sind in den Netter gerannt. Nachdem ich genügend Holz hatte, habe ich angefangen, mein erstes Haus zu bauen. Ja, komm, ich habe ja. die Holzpicke. Ja, Ergebe er dich. Du hast die Holzpicke. Die Holzpicke, die nur <lacht> noch drei Durability hat. Ich hab eine Holzpicke. Sag mal Hokuspokus. Ja. Hokuspokus. Und ist oh, eine Steinpicke. Das Dorf. Bruder! Magie! Sie ist verzaubert. Oh mein Gott, danke, das kannst du ins Video reinschneiden. <lacht> wird es ein Blockhaus? Nein, ich fange nur mit einem Block an. Das hier wird natürlich kein Blockhaus. Wir haben Sugarcane. Wir haben das erste Sugarcane aus unserer Farm gewonnen. Wird das ein Kasten? Kannst du echt bauen? War auch zu zweifeln. Ich habe gerade erst angefangen. Hallo. Der coole Typ ist da. Soll ich anmerken, dass das ich gerade 20 cool. Minuten brauchte, um auf diesen Berg zu kommen? Ich weiß nicht, ob er auf den Berg kommt. Ich habe doch gesagt, es gibt einen Wasseraufzug. Ich habe keinen gefunden. Wer etwas Schönes auf dieser Insel, da beim Spawn baut, den schönen Spawn, wer da mithilft, der kann... Ich denke, ich denke gerade noch nach, wie viel... Also es kommt drauf an, wie schön das wird. Aber ich sage mal, man kann bis zu einem Stack Dias bekommen. Snow okay. Removal Corporation, bitteschön. Jetzt haben sie einen schneefreien Boden. Vielen Dank. Du musst mich mal beim Bauen sehen, bin deutlich schlechter im Bauen als CNC. Ja, aber ich bin ja auch mit dem Haus noch nicht fertig. Wenn es fertig sein wird, wird es euch schon gut gefallen. Ganz ehrlich, CNC wird weggehaktet. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Highlight gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und ciao. So, wollt ihr noch was zum Schluss sagen? Uh, tschüss. Uh. Was besseres als Tschüss für TNC auf Twitch. Abonniert alle TNC. Twitch.tv slash Atrex Genau. Twitch.tv slash mt ist besser. Mein Kanaldesign ist definitiv besser als deins. Wie ist du?